So Nein. Ja. Das eine Nein. kam gestern und das andere heute. Ich habe noch kein Intro für das neue. Roman, mach mal. Also ich bin freiwillig mit dem zusammengekommen, bin ich mein mal Freiwillig. Das geht noch nicht weit genug <lacht> Also ist der Schwein Habt ihr mal Sibirien? Ist halt wirklich das Schweinchen, oh nein das ein Bernd Was huh? hab ich gesehen? Geht einer von euch, Sibirien? Nein Was ah. denn? Nächst Let's go, oder? Ja, mit diesem Kinn Wir haben den Film Fresh guckt Okay, wann <lacht> okay, gucken wir den Bernd? Ich hab den auch nicht ja, geguckt, aber cool. den kennt man ja, ja. Junge der ja, fresh noch, ist Wochenende bei Bernd Wochenende bei Bernd im ja. Mal. Okay. Ich hab den gestern sagt mir wenigstens ist sie entkommen Ist sie entkommen Ja Junge das ist ein dicker Spoiler Nein du musst es mir sagen das muss ich den Film gucken Das wäre ein dicker Spoiler Aber Vielleicht. er hat ihr Booty gegessen oder? <lacht> Was? Hat er ihr Booty ah. gegessen? Ja oder nein? Bernie also sagt du hast ihn auf jeden Fall abgeschnitten ich ja kein Hintern mehr. Nee. Aber du musst ja vorstellen, mein Englischverständnis das ist gut genug, dass ich mir einen Film auf Englisch reinziehen kann. Ja, aber Corinna ist nicht. Ja, das, das weiß ich nicht. Corinna hat noch nie... Also Corinna, if you speak English, ich verstehe das nicht. Ha, <lacht> du <was>? hast... <Genüht. lacht> nein, du machst ja Ich So. Roman guckst du mir, guckst du den mit mir zusammen, weil ich hab Angst. Rechn? Also ich kann nicht allein gucken. Rechn ist? Ja, fresh. Fresh -e Leistung. Was? Shrek, yeah! <lacht> Shrek was? was? Alter, Chase, das war so dumm, hast du es gesehen. Mm. Ja, Roman Warum? guckst du jetzt? <lacht> äh, ich habe eine Katze. Ne, doch jetzt wieder. Eismelt Ach, Digga, wie soll man denn so Deliverance abbekommen? Ich hab doch gesagt, dass die dass ich sie rieche Das mal hier um die Seite hooten, aber sehr pepper auch nicht Okay, dann ist es Road einfach Omae wa mou shindeiru. NANI? Hey, what <lacht> the fuck? Neul <lacht> Hey, was ist das für Hitze? <lacht> ja, kann ich mal wegkriechen oder so? nicht auf einer Stelle stehen. <lacht> Ey, ihr seid doch so lustig. süß. <lacht> Jetzt sind alles von dir ab. Es wird alles gut sein. Ja, schön, dass alle auf einem Haufen sind, ja, aber ich kann einfach weg. Was ist denn passiert? Äh, ich glaub. Ja. Oh mein Gott, ich bin so hingrieben. Ey, what the fuck, die leckt richtig bei mir. Doch. Ja. Lass resetten. War der jetzt hier? Ja, dieses, dieser Balken hier. Ah, ne, sie kommt. Ah. Ja, klar. Ich hab halt gedacht, Ah, aua, ne? aua, ich hab mich verletzt. Ah, <lacht> <lacht> aua. Aua. aua, verdammt. Oh nein, ich wurde. meld mich schon. Schwierig. Im Match, Alter? <lacht> Chat. Chat, Alter. Hey Chat. Du Jetzt Chat, kannst du mich ja. anrufen, bitte. Hallo, ich bin der Killer-Marge. Arsch. Ich bin eingeblieben wie in real life! Verdammt Ich bin oder bleibst du bei? Na sie chase ich. Schälte. Ich geh zu Black Move okay. jetzt. Ey was ist das für jetzt? What the fuck? Die legt ja oh richtig rum bei mir. Paletti ist down, Alter. Paletti ist down. Sind wir verboten ja auf mich? Ich bin verboten auf, auf, die auf die Jack. mich, Jack. Der so. halt <lacht> so krass, dass er mich nicht aufheben kann. Oh mein Gott, er muss mich droppen und wenn er mich jetzt aufhebt, oh shit, Warum löschst du den? Hast du Flashbang drauf gemacht oder was? Äh, ja, nicht Flashbang, sondern. Also... Hör ach jetzt Adrenalin, ich wollte einen Hit-Take. Ah, ich... oh, das war keine Bretter. Bah, das war keine <lacht> Mädchen das machen Leute. Mädchen, Roman macht sowas. So Leute wie Roman. Ich ja, einfach so. Machen. Milch aufwachen und gucken. Achso, das weißt du. <lacht> Man, äh, als ob du mich liegen lässt, ich vermuten durfte. Ne? Oh, nice. nein. Ich habe das Flashlight. ich doch So, können wir bitte uns verstecken? Mhm. Oder nein, lass es Exit, exit. Die ich hat mich auf, sie hat mich gesehen. Ich mach auf. Er lässt sich verboten, ey. verbuchen. Ich bin direkt neben Ausgang, ne? Ich weiß. Oh, die Gattung ist noch da. disconnected what the fuck tap tap tap tap tap tap tap tap tap Einfach heiß ist selten. Halamasmala. Okay, okay, ich mein okay dann. Die chased mich gerade, ne? Hä? Okay. Chase mich nicht. Mehr. Weil sie muss tunneln. Achso, ich kann nicht. Ja, den aber Glück, sie kann halt den falschen. Ha, <lacht> zu büff. Also, ich hab jemanden schon direkt gemacht. Das ist klein, Aber er ist auf jeden Fall da. Okay. ist da noch ein oder warum wirft die? nicht? Ich laufe gerade mal einen Stein rum für 20 Minuten, weil halt das einfach der langsamste Killer ist. nach, genau, ne? Und er hat kein Licht mehr. Die Aus, was das finde ich schon unfair, dass ich kein rotes Licht habe. Easy. du knacken. Ja, der kann Bock noch nicht. Machen unsere Teammates eigentlich irgendwas? Steil. <lacht> ja komm Corona, komm jetzt. Schnell. Schnell Corona. Komm wir machen dann den Gen. Ich zeig dir wohin. Du folgst mir Und dann heile ich dich und dann machen wir gen. Komm. Nein, okay. stopp! Das kommt fett zurück, ne? Fun Fact. She's coming. She's coming. Tanne. Jetzt sitzt er da hinter mir her und schmier ab. Ich <lacht> you auch nix anderes mehr erwartet. Der kann mich mal in Ruhe lassen, ich will mich gerne mal heilen eigentlich. Also wie lange will ich mich loopen, oder? Okay, drei Gems lang lässt dich rufen. Mit nein Da Double Back sie, Double Back sie nochmal. Das Viertel geschafft. Wie lange will er mich eigentlich loopen? Ich glaube, manchmal manchmal. Drei Gens also, das lang. Also aufgehört. Danke. Das aufgehört zu loopen. Das ist bei mir. Wie lange kann Coco den Killer loopen? A. 20 Sekunden. B. 70 Sekunden. C. 45 Sekunden. Oder D. 4 Sekunden. Antwort D. Belastung. Belastung sein Vater. Die oh, der ist ja richtig die lang geliebt. Junge Vieh! Nee, das akzeptiere ich jetzt nicht. Nee, geh weg. Geh weg von mir. Nein! das macht nichts. Hey, what the fuck? doch nicht wahrscheinlich schon damit Bro ich glaube es mal weg Pass auf. Ah, der ist auch aber jetzt zu deutsch müssen oder ja wie da jetzt zu deutsch müssen Throw in Flashbang! nix Oh mein Gott. Teammate hat mich gerettet. Ich hab doch. Ich hab doch E eh gedrückt! Ich hab eh gedrückt! Aber meine Taste denkt sich so: Nein, hast du nicht! Nein, hast du nicht! Wunderbar. Kannst du mal länger survive so als eine Sekunde? Bisschen, nur noch bisschen, nur noch ein bisschen. Was? Ich war fertig! Ich war fertig! Ich... Ne, Bernie, das ist wirklich... Ich hab gar keinen Bock mehr auf... Das Spiel, ich will gleich schlafen. Ja, sag ich, Jason, ich hab Bock auf World of Tanks. Was? Jason, ich hab Bock auf World of Tanks. Nein, Mach du bist so gleich mit dir... Dings gucken, YouTube. Sag ihm das, dass ich gleich, schlafe, dass du gleich schlafen will. Stein gesucht hat. Was ist so langsam eigentlich? Was ist das für ein Game, Alter? Ich lüge sehr verletzt auf einen Stein rum. Ich sterbe. Nicht mehr. Ich kann der mehr. Ich werde geheilt, ich sterbe doch nicht mehr, Bang. Let's go! Ja, ich glaube, die spielen zu zweit, weil die ganzen zusammenlaufen. Die sehen auch sehr ähnlich aus. <lacht> ich glaube ich daumen, glaub, weil das Fenster geblockt ist. Alter, die loopt mich seit 20 Minuten schon ja. Ich darf zu meinem alten Gender. Oh mein Tau. Gott, Alter, dieses Tinko hat mich so gefuckt einfach. Okay. Zeit, die David in L-Wall zu Ist es am letzten Gen? Oh, sie ist Hexe heute, oder? Das mal was Neues. Kommst du zu uns? Dann heile ich dich. Na, ich glaube sie ist bei mir noch. Ich will sie jetzt nicht abstimmen. Ja. Okay. Hm. ich sehe es wäre irgendwas verletzt. Wie was ich mache. Hast du Dings, dass du gleich, also der ploppt gleich. Ja, aber ich nicht. Schade. Ich will nämlich mein Trollbild brauchen. Äh, da wo der geploppt ist, der ist ein Ausgang und den damit ich, ich auf. Oh, ich will da. Nein, darfst du nicht, du musst hier hinkommen zu mir jetzt, weil ich bin Hälfte, komm jetzt. Lol, lol, ja, ja, ja ich so kacke <lacht> <lacht> Was, da oder Jen ist? Da wo der Jan war, ja, komm. Ich du leistest in, in der richtigen Richtung. Aber ich glaube, ich halt nur bei dir. Doch. Ja, bist du in der richtige Richtung schon. Siehst du mich? Nein, dreh dich um. Ach, das okay. ist gut, da ist auch noch ja, aber ich habe den nicht aufgemacht. Komm ich... Komm oh, <lacht> uh, uh, yeah. so, no da ich... Komm ich. Komm ich. Komm ich. Komm ich. ich. Komm ich. ich. Auch das Tod umsucht worden hm. ist bei mir. Ich habe es nicht gefunden. Nein, ich bin beim Ausgang. Wir lassen gerade unseren Teammate sterben, ne? Ihr könnt den Andock, ist eh bei mir. Oder doch nicht, doch nicht. Sie haben doch Augen für mich gerade. Oh, ist die so kacke gerade, weil ich am Blut? bin. mehr im Blut. Kann ich holen, oder dich holen. Da weiß es dich. Ah, die kennt schon ein bisschen. Geradeaus laufen. Da ja, ist ein Ausgang. Also aus. ah, der andere, so, okay. Ja, du kriegst keinen. Hm. Okay,